Unsere E-Learning-Plattform ILIAS erreichen Sie über den Link hier oben eingeblendet eassessment@rz.uni-leipzig.de/e-Klausuren oder auch über den Link auf der Moodle-Startseite beim ILIAS-Symbol. Anmeldung sind Sie bestimmt schon darüber informiert. Ihr kurzer Uni-Login plus passwort ähm, ja, zunächst möchte ich damit beginnen, Ihnen zwei neue Fragentypen näher zu erklären. Einerseits den Fragetyp Hotspot oder Image Map und einen Lückentext. Dafür gehe ich hier einmal in unseren Fragepool. Eine Frage erstellen können Sie hier mit dem grünen Button und dann wählen Sie aus zunächst einmal die Hotspot-Frage. geben der Frage wieder einen schönen Titel, kann optional eine Beschreibung hinzufügen, hinzufügen und geben die Frage ein. Ähm, hier nennen wir mal als Frage, wo ist der Osterhase? Die Bearbeitungsdauer ist, wie auch bei den anderen Fragen, derzeit inaktiv. Das können Sie also gern ignorieren. Dann können Sie bereits jetzt schon auswählen oder auch später im Nachhinein, wie der Antwortmodus sein soll, also ob wirklich nur ein Feld auswählbar ist oder mehrere. Und weiterhin müssen Sie zunächst ein Bild hochladen. Hier habe ich mal etwas vorbereitet. Hier haben wir ein österliches Bild. Und damit das jetzt zunächst erkennt, müssen wir das erstmal zwischenspeichern. Da ist unser hochgeladenes Bild. Falls Sie das nochmal ändern möchten, können Sie natürlich das hier in dem Button bestehende Datei löschen und ein neues wieder hochladen. Ähm, Sie können nun bei der Hotspot-Frage verschiedenste... Bilder verwenden. Einerseits können Sie, so wie ich, ein Suchbild verwenden. Sie könnten aber vielleicht im Bereich der Geografie eventuell ähm, eine Straßenkarte, eine Landkarte mit verwenden, wo Bereiche markiert werden sollen oder zum Beispiel in der Medizin-Anatomie, wo bestimmte Körperteile, Knochen markiert werden sollen und ausgewählt werden sollen. Das ist also sehr abwechslungsreich und auch mal ein anderer Fragetyp, der durchaus nah an der Praxis mitgelegen ist. So, nun geht es weiter, indem Sie hier in Ihrem hochgeladenen Bild die auswählbaren Flächen einfügen müssen. Das machen Sie hier unten mit den drei Optionen. Ich beginne zunächst mit dem Rechteck. Sie sehen hier auch schon den Hinweis, bitte klicken Sie in die obere linke Ecke der gewünschten Region. Nehmen wir mal hier unseren Osterhasen. Der erste Klick erstellt die obere linke Ecke und wie Sie auch hier sehen im Hinweis, die nächste, der nächste Klick erstellt die rechte untere Ecke, wo sich dann automatisch das Rechteck bildet. Sie können hier einen Hinweis angeben, das ist aber optional. Sie können das aber auch als Nummerierung für sich verwenden, um später die ähm, ausgewählten Bereiche unterscheiden zu können. Speichern Sie das ab. So, da sehen Sie unseren ersten Bereich. Der ist dann auch hier unten aufgelistet, wo Sie dann auch hier Punkte vergeben können und Sie sehen schon, rekt ist das Rechteck als Form. Als nächstes fügen wir noch einen Kreis hinzu. Auch hier wieder der Hinweis, der erste Klick bildet den Mittelpunkt. Ich nehme mal hier das Küken und der zweite Punkt bildet den Umkreis, sprich damit bestimmen Sie hier den Radius des Kreises. Als Hinweis geben wir mal für uns die Nummerierung 2 ein und speichern das. Nun haben wir hier also zwei Regionen ausgewählt. Leider ist seit dem letzten Update das Polygon, also die freie, ähm, der freie Form, die freie Form leider nicht verfügbar. Ähm, das wird aber hoffentlich bald behoben werden. Arbeiten wir zunächst mit diesen zwei Optionen weiter. Wir sagen der erste Hinweis, die erste Option, unser Rechteck ist natürlich der Osterhase, also bekommt die auch einen Punkt und der Kreis bekommt null Punkte. Sie können natürlich noch beliebig viele weitere Formen einfügen, ganz nach Wunsch. Falls Sie aber dann auch schon mit einem anderen Programm das vorgearbeitet haben, können Sie auch natürlich hier unten schon eine fertige Image-Map importieren. Wir speichern das zwischen schauen uns das mal hier in der Vorschau an. Wo ist der Osterhase? Sie sehen zunächst keine Bereiche, aber wenn man hier mit dem Mauszeiger auf hier unseren Bereich vom Osterhasen kommt, sieht man einerseits diesen Hinweis und der Mauszeiger verändert sich, sodass die Testteilnehmer wissen, da ist etwas auszuwählen, wie auch hier beim Küken beispielsweise. Und da wir ja nur Single-Choice ausgewählt haben, ist demnach auch nur ein Bereich anklickbar. Bei Multiple-Choice sind dann wirklich alle Bereiche, die Sie hier erstellt haben, auf dem Bild auch auswählbar.